Hi, und bekommen mein Name ist danny die und ich bei großartig zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Ja, jetzt folge haben wir ein bisschen hier Gummi-Jet-mäßig diese ganzen Bosse erledigt und ja, ähm, wo kommt man dann hier? Gummi Mission, Boom. ich habe noch so 2000 Herzlose erledigt, die ich erledigen musste und ja, ich das an alles. Erledigt. Eclipse, Sternlichtfahrt Nebelfluss. Alles auf A. Alles auf A. Alles auf A. So, damit hätten wir das auch abgeschlossen. Das heißt, mäßig müssen wir auch nichts mehr machen. Und ja, Glücks im Leben haben wir alle. Das haben wir alles. Hier haben wir alles. Spielrekorder, muss ich wahrscheinlich auch nur Multifokus noch schaffen, ne? Und ja, wir nähern uns langsam so dem Ende von allen. Was ist das hier? Jetzt ganz ehrlich. Na ähm ja, dann gucken wir mal, ob ich hier Dings eingestellt habe. Nö, gut. Äh, ich habe glaube ich die Ausrüstung von Zora ein bisschen geändert, ne? Wir noch die Klamotten ja an. Ich habe die Schlüsselschweiter ein bisschen hochgelevelt wie man sehen kann. 12 das ist extrem. Ich habe das hier ausgerüstet. Weiß nicht, ob wir alles brauchen werden, aber ja. Hier ein paar Sachen. dann habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Ich habe vor langer Zeit meine Königswache hergestellt. Habe ich noch gar nicht gezeigt. hätte hier so K-Klamotten an. Immer noch taler konverter Ich meine, die beiden überleben ja so oder so. Also. Keine Ahnung. Jedenfalls. Wir haben alles erledigt. Das heißt, die Story ist eigentlich noch das, was wir brauchen, ne? um das Spiel abzuschließen. Und ja, wir gehen rein in den Schlüsselschwertfriedhof. Und ja, beenden die Story nehme ich mal an, oder werden verdammt nah dran sein, die Story zu beenden, weil ich will auch wissen, wie das Spiel zu Ende geht. Ich hatte einen komischen Traum, äh, der auch Kingdom Hearts bezogen war. Ich habe irgendwie geträumt, dass alle Organisationsmitglieder. Ja, sora und seine leute sind alle da wollten gegen die organisation kämpfen und alle organisationsmitglieder haben irgendwie so einen Ring gemacht und irgendwas in der mitte beschworen und äh, wer wurde beschworen oder was äh, sick war das war irgendwie ich weiß nicht ich glaube das war irgendwie so eine anspielung dieser traum war irgendwie eine anspielung auf meine theorie die ich schon vor jahren irgendwann mal gedeutet habe in, ich glaube, Kingdom Hearts Dream Drop Distance, dass ich denke, dass sie irgendwie der Hauptbösewicht der ganzen Serie ist, weil der Typ war von Anfang an dabei. Der war die rechte Hand von Sea Nord, der war als erster einer von den Hüllen von Sea Nord und ja, äh, diese komische Fähigkeit, die da hat, ähm, andere Leute in andere zu sehen, also keine Ahnung als er mal schion zum Beispiel getroffen hat hat er Ventus gesehen also Sora gesehen hat hat er Roxas gesehen und die anderen drei und keine Ahnung ich habe irgendwie so ein das Gefühl der ist irgendwie der Haupt Hauptbösewicht und irgendwie versuchte er gegen not sich hier irgendwie zu verraten im letzten Moment oder irgendwie sowas irgendwie sowas habe ich im Kopf und das habe ich schon vor Jahren irgendwie so gedeutet und jetzt spielen wir ja King drei jetzt sehen wir ja wie die story ausgeht also vielleicht sehen wir dann ob es genauso passiert wie ich jetzt prophezeit habe so hier bin ich mal reingegangen ich wollte diese ganzen Phantome sammeln aber habe ich dann doch nicht gemacht und ja äh, hier war was schönes weil ich noch nicht mehr angeschaut habe Ja, guck mal hier ist eine Truhe. Und da ist die Truhe, die uns hier gefehlt hat. Plus. So, mehr ist hier nicht. Nee. Ich flieg einfach mal. Gott, wie weit kann man denn wegfliegen? Jetzt bin ich um gegen geknallt, glaube ich. Und ja, mit dem Fliegen ist ja cool. Wenn man nur einmal so antippt, dann geht man die ganze Zeit nach rechts ich tue, ich habe ich tue jetzt noch einmal nach links antippen. Ja. Aber dann habe ich herausgefunden, wenn man, man muss gerade ausdrücken, dann kann man viel besser steuern. Also ja, solange ich gerade ausgedrückt halte, geht's. Und ja, wir haben jetzt diese Truhe hier, also ja. Boom. Ja, kommt plus da ist der schlüsselschwert Friedhof jetzt noch übrig und ja gehen wir mal dahin und setzen die story fort wir wurden alle wieder vereint und wir haben es bis zu Organisationsmitglied geschafft. terra sehr nord oder terra dort wurden dann sofort zerstört also wie sollen wir bitteschön gegen zwölf andere von denen ankommen macht sich da gar keiner irgendwie sorgen also, ja, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Wir kriegen wahrscheinlich wieder ordentlich in die Fresse. Und ja, oh, ich bin gespannt, wir gegen ein paar der Organisationsmitglieder kämpfen kommen. Oh, Kyrie, gut, so wir gehen wieder da raus. Und bitte fragt nicht alle. So, rückblickend war irgendwie das so sehr komisch diese Szene hier. alle waren sie da am stehen alle waren sie da am stehen und ich muss ein foto machen schon wieder keine ahnung alle waren sie da am stehen und Boah, ich habe jetzt keine ahnung mehr was ich sagen wollte egal machen wir weiter Äh, sind wir in die Vergangenheit gereist? When? Terra, we found you. Terra, please stay here in there. Okay. Was passiert denn das alles jetzt noch mal? What gives Aqua? I know that you're not him. Huh? Now let our friend go. Schon <sighs> so, du weißt was nichts passiert. Hier ist auf Endes los. Today is the day you all lose. What? Before you even face the 13, every last one of you will be torn heart from body. But fear not. The Keyblade will still be forged. We're not gonna lose to you. <laughs> <laughs> Uh. Was? Who are you? Got you, Zenor. Rage awakened im Hintergrund. Oh. Terra? This is impossible. Muss mein Controller einstecken? Sorry. Moment. Spielen wir ihn jetzt? auch was, der mann aus einem bächter glaube ich sagen warum wir überhaupt in die Vergangenheit gereist sind wenn sowieso jemand anders uns hilft also versteht nicht was war denn der sind dann von all dem von dem Ding muss ich noch ein Foto machen komm her Oh. Oh, weg wahrscheinlich irgendwie hat dings davon warum oh, muss ich ausgerechnet von dem Ding foto machen ich weiß mein, von dem kopf ja ne? also von dem anfang von dem Ding ja, foto machen Da kann mir auch sagen, was das jetzt soll ich? ich soll das doch fotografieren, oder? Okay, keine Ahnung, irgendwie funktioniert das nicht. Da kommen wir ja. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Schaden, viel Schaden. Ich weiß, gibt's heute nicht jemand gegen das Ding kämpfen so. komm her. Genau ja, dunkel, so wie du. Oh, ich liebe diese Form. Hey, da komme ich nicht hin. Und wir Gar ja, nichts gemacht. Ich habe irgendwann ausgelöst, meine Dings ja verringert hat. Mein MP-Einsatz. Also, komm mal her. Ding oh. ist aber unerblich Oh, danke. Donald hat rechtzeitig geheilt. Wie geht das denn? also ja auch ein Meme irgendwie, ne? Ja, ich mache das noch nie irgendwie so... Ich würde eigentlich Donald immer rechtzeitig geheilt. Ich mag da, ne? Ich krieg aber auch so ein derben Schaden, ne? Okay, ist gut, man oh. Also von allen Bossen, natürlich wegen das Er ist wieder Schattenquasar aus Links. Kingdom Hearts 1, äh, Schattenborn aus Kingdom als 1 meine ich. Heilung. Ich habe so einen dunklen Schild, cool. Bist du denn jetzt? Hm, komm her. Mary hat auch irgendwie so Abschluss angefertigt, aber anscheinend halt nicht. Ne? Kann irgendwie nichts machen, wenn ich einmal getroffen wird. macht denn jetzt ja yeah, du hast eine neue form muss ich von dir ein foto machen ich weiß es nicht Aber wir kämpfen normal irgendwie man gegen die. Ein Sieg wurde übrigens epischer. Oh, das war was geil Ich habe noch nie was K gesehen. Kann nicht an Oh Gott. Oh Gott, nicht sehr gut. Oh Gott. Geiles Fliegen, ja. Ich soll da rein, oder? Ich Maske eigentlich einsetzen, aber okay. Jetzt wieder wieder rot oder orange. Hm. Oh, ihr Kämpfe sind so episch, ne? gar nicht Boden ja, ich habe gehört du max wind hier naja hab ich gleich oh ich bin eigentlich tot Max. Hm. wie sind das schon wieder passiert Wie viel Schaden kriege ich eigentlich. Danke. Oh mein Gott. <lacht> oh. Ich vorstellen als einfach nur ein Schwarm von Schattenleuche so bringen die uns so viele Probleme alter Du? Oh, du bist aus diesem diesem Mobile Game, oder? Need some help? Und die Lichter aus der Vergangenheit, ne? So wie der Junge in Schwarz, äh, in Weiß gesagt hat, ne? Ja, das sind eure Dinger in den Schachfiguren. All right. Let's go. Daniel? Er ja. kriegt da Schaden die ganze Zeit. Okay, so einfach. Hier, ja, Maurice, Albert Solis, Radio, Max. Ich schieße einfach irgendwelche Leute auf die... Ja. die Maki, Pico, des Sky, Chris, <lacht> oh, ich muss ausweichen, weil ich gerade. Das sind die ganzen... Die, die ganzen Leute, die im schwertkrieg mitgekämpft haben, ne? Aber ich bin leicht tot. habe ich ja jetzt hier ganzen browser benutzer ah, ich schaffe das glaube ich nicht nee. ja, ich habe zu spät gemerkt wie das funktioniert und freck jetzt ich habe nur noch ein ap Das war episch. Wie geil. Okay. Ein bisschen kitschig, aber okay. Sora, oh. are you okay? Yeah that ki blade wielders from long ago it's the light of the past huh look jetzt macht der move von dem jungen endlich einsehen just send out the big bad rico ja hab schon der klinge gesehen <lacht> Ah. <laughs> you! The organization's been using hearts. One Xehanort got to in the past and has influence over. So? That must be you from when Ansem had control of your heart. Yeah. How could I forget? <laughs> I'd say that was our finest hour! <lacht> wrong my hour of weakness you sure how about we find out our oh, remix what geht okay, das ist ein bisschen furcht anflößen a real test for the mark of mastery what did you say We gotta make sure you're not blundering your way toward a second failure. Oh, <lacht> blundering? I'll have you know we failed with style, Chief. At least you admit it. Well, if you guardians think you brought the goods, you'll have to prove it to the old guy one last time. Kid, take it away. Ja. remix ist so awesome von dem Ja. Ja. Ja. kampf damals King Nummer 1. Man muss von denen ein Foto machen. weil mal die Musik an, ey. wieder gegen schatten kämpfen eben nicht auf mir you try to use time magic against these numbers you won't have enough strength for the final battle mir hat mal was erledigt Du noch nicht mal Leute. Wir gerade gesehen, was so gemacht hat. Was jetzt? Okay. jetzt ein schlüsselschwert raus oh, will hier, so lange, wir nicht, wir Noch wir oh. Oh. Oh. Me and Donald will stay here. The two of us will back up Master Yen soon. Donald, Goofy, by yourself, Don't worry, we'll catch up with you in just a bit. Okay, we'll regroup later. Natürlich. Ich weiß ja noch die sieben lichter übrig oh, sternlicht zweite form sl Was antiken tagen okay Gut, können wir jetzt mal aufhören nur gegen schatten durch also kämpfen jetzt mal ganz ehrlich ich würde viel lieber gegen die organisation jetzt kämpfen jetzt hat eine Full motion cutscen nee, okay sieben lichter da kommen sie 13 dunkelheiten jetzt beginnt der echte kampf That an odd Today we join these other wielders and leave our mark on fate. I have waited patiently, but together we shall unlock the Keyblade War's secrets. Hmm? Now we forge it. The ultimate key. The Keyblade. <laughs> so was krass wäre, wenn die jetzt auch alle schlüsselschwerte rausholen? Weil dann wäre es echt ein Schlüsselschwertkrieg. <lacht> Okay, war das jetzt? Oh Gott! Wie geht das jetzt hier vonstatten? Okay, da haben wir eine Truhe. Das ist echt jetzt gegen alle von denen kämpfen hintereinander Kampftore, Kampftore ja, als, als Kämpfe. Du darfst auf allerlei Widersacher treffen, die dich schier verzweifeln lassen. Werden siegreiche Vorgehen hältst du dabei nicht nur wertvolle Kampfe, sondern auch gewisse fotogene Qualitäten. What? wir sind alleine. War oh ja so von klar. So, Pff, Level 1. Sternlicht. um Leveln. So also viel damals wegen... dingens Dingen. Oh, nein. Oh. Ich würde sagen, hier ja, machen mal einen kleinen Schnitt, ne? dämonwelle Dämonenwelle. Ah, oh, das sind dämonturm Und ja, das ist aus vergangenen Tagen hier. Weiner Wille genau, Gott, ich würde dann sagen, dazu mal noch ausrüsten, ne? hm. auch nicht wirklich ein anderes Schlüsselschwert, aber warum nicht? PS, cool. Upf. Was sind neu Dings, ne? Und wie grab ich genau? Warum sollte ich nicht was anderes hier auswissen? Ich meine, ja, also man das im nächsten Part machen. Ich weiß es nicht. Nein, steht jemand sehr nord? Stein da okay, Gut, dann würde ich sagen, ich bin part hier. Hey, jetzt folge gucken wir mal. Entweder da rein oder wir gehen direkt weiter. Keine Ahnung, äh, könnte ich zurückgehen, wenn ich wollte. Nein. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns ja nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschö.